Mal ganz ehrlich, sorgt ihr privat für euer Alter vor, beispielsweise durch Riester oder durch Aktien? Warum das völlig gar nicht so eine gute Idee ist, das zeige ich euch in diesem Video. Schauen wir uns zusammen doch erst einmal an, wie sich die Rente überhaupt finanziert. Klar, wir gehen arbeiten und die meisten von uns zahlen fleißig in die Rentenkasse ein. Das ist der sogenannte Generationenvertrag. Die Menschen, die jetzt arbeiten gehen, die jungen Leute, finanzieren die Rentner. Das Problem dabei ist jetzt, wie ihr sehen könnt an dieser Grafik, dass das Geld nicht mehr ausreicht. Etwa ein Viertel der Einnahmen für die Rente kommt tatsächlich aus Steuergeldern. Das heißt, wir zahlen im Prinzip jetzt schon doppelt. Wir zahlen unsere Rentenbeiträge plus wir zahlen Steuern, die dann wiederum in die Rente fließen. Ganz verrückt ist es natürlich, wenn man dann an die Rentner denkt, die zahlen ja quasi dann nochmal für ihre Rente. Wir sehen also das alte System, die Leute gehen arbeiten, zahlen ein und andere haben was davon, funktioniert so nicht mehr. Bereits 2006 warnte uns Franz Müntefering, damals Bundessozialminister, dass die Rente nicht mehr zum Leben ausreichen wird. Und vor ein paar Jahren hat sich unsere Bundesregierung hingestellt und gesagt, dass Menschen, die 2.500 Euro brutto oder weniger verdienen, später von ihrer Rente sowieso nicht mehr leben können. Blöd nur, dass verdammt viele Menschen in diesem Land 2.500 Euro brutto oder weniger verdienen. Insgesamt gesehen sind das 50% der Menschen in diesem Land, wenn man auch jetzt Minijobber und Teilzeitkräfte und Studentenjobs und so weiter mit reinrechnet. Aber selbst wenn man die rausrechnet, bleibt noch jede Menge an Personal oder an Menschen übrig, die tatsächlich für so viel Geld oder so wenig Geld und noch weniger arbeiten gehen. Ich habe euch hier mal eine Liste zusammengefasst, welche Menschen das vor allem treffen wird. Und wie wir sehen können, sind das ja, wie man heute so schön sagt, die systemrelevanten Berufe bzw. die sozialen Berufe, die es am härtesten treffen wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man doch schon früh genug Bescheid weiß, dass die gesetzliche Rente nicht zum Leben ausreichen wird später, dann kann man doch eigentlich privat vorsorgen und dann ist das Problem doch gelöst. Genau das hat sich die Politik natürlich auch gedacht und gesagt, hey Leute, hier, schaut mal, hier habt ihr ein paar Möglichkeiten, so könnt ihr euch fürs Alter absichern. Macht das doch einfach und dann ist alles im Butter, wenn ihr soweit seid. Nur leider hat das, was sie uns andrehen wollten, auch überhaupt nicht funktioniert. Beispiel Riester-Rente. Was wurde uns nicht alles versprochen? Wenn wir da investieren, wenn wir da unser Geld anlegen, dann ist alles fürs Alter abgesichert. Das ist wunderbar, da gibt es fette Zulagen vom Staat und alle sind glücklich später. Ja, leider hat sich herausgestellt, dass es doch nicht so einfach ist. Denn wenn man privaten Leuten, privaten Unternehmen Geld in die Hand gibt, ja, was machen Sie damit? Natürlich müssen Sie in erster Linie gucken, dass Sie damit Gewinne machen. Bevor Sie an die Rente der anderen Menschen denken oder die Gewinne anderer, müssen Sie natürlich schauen, dass Sie selbst erstmal Gewinne machen. Also kam es auch öfter mal vor, dass die Zulagen von den eigentlichen Kosten dieser Versicherung aufgefressen wurden. Einfach verschwunden. Alles, was ihr hättet vielleicht zusätzlich bekommen sollen, war quasi weg. Klingt natürlich nach keinem fairen Deal und das war es auch nicht. Aber behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, Private Versicherer, die müssen natürlich auch gucken, dass sie irgendwie Gewinne machen. Nächstes Beispiel, betriebliche Altersvorsorge, das galt jahrelang, jahrzehntelang als absolut sicherer, kriegst du auf alle Fälle mehr Geld raus, alles wunderbar, total gut für die Rente später, ähm, nein, hat sich auch rausgestellt, so kompliziert dieser ganze Versicherungsblödsinn, natürlich wieder private Anbieter, natürlich wollen die wieder Geld scheffeln, logischerweise, und was kam dabei rum? Naja, am Ende hat man vielleicht sogar weniger ausgezahlt bekommen oder bekommt ausgezahlt, als man einzahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Da zahlst du 10, 20, 30, 40 Jahre lang vielleicht da ein und kriegst am Ende weniger als das, was du eingezahlt hast. Da hättest du das Geld genauso gut unter das Kopfkissen legen können. Aber unsere Politiker, die sind ja super schlau, die haben ja die besten Tipps überhaupt. Wenn das alles nicht funktioniert gibt es immer noch die super Aktien, da gibt es die Börse, da gibt es Fonds, da kannst du super Geld anlegen, gibt richtig Rendite. Ja, Problem, wir haben gerade über die Menschen gesprochen, die zweieinhalbtausend brutto und weniger verdienen. Ähm, ja, vielleicht gehört ihr ja dazu, dann könnt ihr mir ja mal erklären, wie ihr das schafft, von diesem vielen Geld, das ihr da verdient, in Aktien zu investieren und in Fonds. Ich frage mich auch, also ihr könnt mir auch gerne Tipps geben. Wie schafft ihr das, da den Überblick zu behalten? Also wie kriegt ihr das auch hin, dass es auch ständig steigt, dass ihr immer Gewinne einfahrt und wie könnt ihr euch sicher sein, dass ihr am Ende tatsächlich mehr dann von der Rente habt als ohne? Tja, das, das, da kann natürlich keiner sicher sein. Logisch. Und das würde ich gerne mal sehen wie so eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie ein paar Euro äh, im Monat zusammenkratzt, wie die dann an die Börse geht und sagt, hey, ich hätte gerne hier ein paar Aktien. Also es ist wirklich Wahnsinn, was man sich von Leuten anhören muss, ja, die zum Teil das Vier- oder Fünffache des ähm, eigenen Gehaltes verdienen im Bundestag. Ja, im Schnitt rund 10.000 Euro verdienen diese Scherzkekse da, ja. Und da ist es natürlich kein Wunder, wenn ich 10.000 Euro im Monat hätte, dann würde ich auch sagen, komm mal, hier ein Tausender in den Fonds und da mal ein Tausender in die Aktien. Das könnte ich gut verkraften und hätte immer noch genug Geld übrig. Und dann kommt ja noch der Punkt dazu, da sitzen Leute im Bundestag, die sind sicher, die sind abgesichert, ihre Rente ist sicher, da müssen sie sich wirklich keine Sorgen machen. Und das ist keine Minirente, sondern sie haben dann wirklich genug zum Leben. Äh, Im Gegensatz zu den anderen Menschen, die natürlich entsprechend weniger verdienen. Und der größte Witz ist doch, wir sehen, dass wir dieses System an die Wand fahren, dass es nicht mehr funktioniert, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dann sitzen da Leute, ähm, Parteien, schon seit fast 20 Jahren an der Macht. 20 verdammte Jahre. Ja, das ist eine Generation, eine komplette Generation. Und die kriegen es nicht hin, verdammt nochmal, die kriegen es nicht hin, die Rente zu reformieren und zu sagen, okay, wir brauchen da ein neues System, wir müssen was Neues etablieren. Wir können nicht noch mehr irgendwie äh, utopische Steuern ähm, einführen äh, und den Leuten das Geld wegnehmen, damit das dann irgendwie in die Rente reinfließt. Wir müssen doch mal drüber nachdenken, wie wir das ganze System umkrempeln. Scheint seit 20 Jahren keinen interessiert zu haben. Das Einzige, was sie hingerotzt haben vor kurzem, war die Grundrente, über die ich wirklich jetzt nicht diskutieren möchte, weil die mich noch viel mehr aufregt als alles andere. Das ist alles, was sie schaffen. In 20 Jahren. Da könnte man doch meinen, dass so eine Partei, die sich jedes Mal hinstellt und sagt, wir haben den Wählerauftrag, ja, dass die irgendwie mal äh, paar Leute zusammen äh, sammelt und sagt, überlegt euch da was, wir können nicht alles aufs Private schieben, sagen, die Leute müssen sich privat versichern, in unterschiedlichen Versicherungen, sondern wir müssen mit einem Plan daherkommen. Nach 20 verdammten Jahren muss doch irgendwas bei rumkommen, und zwar mehr als diese verdammte Grundrente. Und eines sollte klar sein, das wiederhole ich ja wirklich immer, immer wieder in meinen Videos. Wenn es um gesellschaftliche Grundbedürfnisse geht, wenn es um Ziele geht, die die ganze Gesellschaft betreffen, das heißt, unser Ziel ist, dass alle im Alter vernünftig ähm, davon leben können, was sie vielleicht vorher geleistet haben. Oder generell, dass Leute im Alter nach ihrer Arbeitszeit, nach ihrem Arbeitsleben anständig leben können. Dafür können wir sorgen. Aber das ist ein Grundbedürfnis der Gesellschaft, beziehungsweise ein Ziel der gesamten Gesellschaft. Also können wir das nicht in private Hände geben. Wir sehen ja, was passiert. Natürlich werden private Unternehmen gucken, dass sie damit erstmal Gewinn machen. Und das ist ja das Perverse und das Kranke. Ähm, alles wird immer weiter privatisiert, privatisiert, ohne daran zu denken, was ich brauche für ein stabiles Fundament für unsere Gesellschaft. Und natürlich ist der erste Gedanke bei ähm, privaten Versicherern nicht, ja, wie kann ich denn jemanden gut versichern? Ähm, wie sorge ich dafür, dass die ganze Gesellschaft vielleicht später ähm, im Alter ähm, abgesichert ist? Das ist nicht der Gedanke. Das ist, ein, das ist das falsche System hier für so einen Gedanken. In diesem kapitalistischen System, wo privat quasi jeder sich selbst überlassen ist, geht es natürlich darum, Gewinne zu machen und zu wachsen. Das ist auch nicht falsch, das ist ja auch vollkommen richtig in diesem System. Nur das System ist eben das Falsche für Grundbedürfnisse der Bevölkerung bzw. der Gesellschaft. Und ich bin der Meinung, in 20 Jahren hätte man sich verdammt nochmal überlegen können, welches System es tatsächlich schafft, den Menschen im Alter abzusichern. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da könnte man auf andere Länder schauen ja, und vielleicht ein bisschen was kopieren davon. Natürlich ist nichts perfekt, aber man hätte es jetzt vielleicht verbessern können, Schritt für Schritt und nicht sagen, hier privat, da privat und immer mehr clustern und immer mehr steuern und man weiß gar nicht mehr, wie die Rente tatsächlich finanziert wird, wo das ganze Geld dann dafür herkommt. Nein, man kann doch in 20 Jahren wirklich ein neues System aufbauen. Und, und wenn, wenn man das nicht hinkriegt, dann kann man ja wirklich über neue Dinge nachdenken, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Denn da, genau da hätten wir ja diesen Punkt erreicht, an dem die Gesellschaft dafür sorgt, dass die gesamte Gesellschaft im Alter abgesichert ist. Und der Rest, der dann dazu verdient wird im Arbeitsleben, das ist dann der Bonus, der dazu kommen könnte. Natürlich muss man da jetzt eine Übergangsphase schaffen, wenn wir jetzt nur an heute denken, müssen wir schauen, wie wir das mit den Rentnern von heute geregelt bekommen, wenn wir dieses System einführen. Aber irgendwann ist es dann soweit dass die Menschen eben mit diesem Grundeinkommen aufwachsen, wissen, dass sie das im Rücken haben, wissen, dass sie keine Existenzangst haben müssen, wissen, dass sie abgesichert sind, egal in welcher Lebensphase. Und dann kann man sich tatsächlich privat noch was dazu verdienen, beziehungsweise privat absichern, dann geht das. Weil dann geht es um meine persönlichen Bedürfnisse. Dann geht es nicht mehr um die gesamte Gesellschaft, sondern das, was ich persönlich vielleicht im Alter haben möchte, haben will, dann kann ich mich absichern. Das geht dann auch privat. Und dann ja muss ich halt eben abwägen, schmeiße ich denen das Geld in den Rachen oder denen das Geld in den Rachen. Könnte man theoretisch so machen, weil es dann eben nicht mehr die gesamte Gesellschaft betrifft. Im jetzigen Zustand, jetzt tatsächlich privat fürs Alter vorzusorgen und jetzt privat ja Geld weggeben, bedeutet nichts anderes, als damit letzten Endes Banken zu finanzieren. Ja, Die nehmen euer Geld natürlich gerne, die haben dann 30, 40 Jahre lang was davon, wenn ihr schön fleißig einzahlt und ihr wisst überhaupt nicht, was ihr am Ende wirklich rausbekommt. Denn diese Verträge sind ja auch oft so schwammig und ähm, die ganzen Zinssätze, die sich da ständig ändern können, das hat keiner im Blick das das weiß niemand was da rauskommt. Natürlich habe ich das auch schon ähm, da mich auch schon beraten lassen und man hat mir auch gesagt, ja, also minimum das, aber sie könnten ja auch so und so viel dann am Ende rausbekommen. Ja, und am Ende durch die ganzen Krisen und die ganzen Probleme hat sich auch rausgestellt, dass man wie die Beispiele eben gezeigt haben, sogar noch weniger am Ende rausbekommt, als man reingezahlt hat. Das ist natürlich katastrophal. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass heute niemand, gerade in meiner Generation, also Millennials und Jünger, die nächste Generation ist ja auch schon am Arbeiten, dass niemand von euch irgendwo privat vorsorgt oder irgendwo privat einzahlt. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, bitte kauft euch keine Wohnung, bitte kauft euch keine Häuser, baut nichts. Das ist alles absolute Geldmacherei, das ist Idiotie pur. Wir müssen dafür sorgen, dass die Grundbedürfnisse der Gesellschaft durch uns selbst abgedeckt sind. Wir gehen doch genug arbeiten, wir gehen doch an die Blöde. Dann muss es doch drin sein, dass wir unsere Grundbedürfnisse dadurch abdecken und dass jeder dadurch abgesichert ist. Und nicht durch irgendwelche privaten ähm, Banken und privaten Versicherungen sich absichern muss jeder für sich. Nein, wir als Gesellschaft können uns absichern. Das heißt bestimmte dinge gehören einfach in gesellschaftliche hand wie eben auch wohnraum ja und natürlich eben die rente dass wir im alter nicht noch länger und noch weiter schuften müssen sondern dass wir von unserem arbeitsleben uns erholen können und am ende wirklich noch was von unserem leben haben ich persönlich weiß jetzt schon obwohl ich relativ durchschnittlich verdiene das wird nicht reichen in 30 jahren das wird nicht zum anständig leben oder gar überleben reichen das kann mir keiner erzählen und deswegen lege ich jetzt auch keinen einzigen Cent an, auch wenn ich es vielleicht könnte. Natürlich könnte ich hier und da vielleicht mal ein paar Euro weglegen, aber niemand gibt mir die Sicherheit, dass ich später wirklich was davon habe. Also sage ich, scheiß drauf, wenn ihr das in verdammten 20 Jahren nicht hinkriegt, die Rente zu modernisieren, da ein neues System zu etablieren oder zumindest die richtigen Schritte einzuleiten zu einem neuen System, dann sage ich, scheiß drauf, ich mache da nicht mit, ich sehe das nicht ein, dass wir uns alle einzelnen Arsch aufreißen müssen, weil andere ihren Job nicht machen. Ganz einfach sehe ich nicht ein. Das Ding läuft sowieso gegen die Wand. Also nehme ich mir mein Geld jetzt und haus jetzt raus. Ich habe... Kein Auto, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich gehe nicht auf Partys, mein ganzes Geld, was mir irgendwie übrig bleibt, stecke ich in Reisen, da fahre ich gerne weg, dann schaue ich mir andere Länder an, andere Kulturen, da habe ich was davon, jetzt bin ich noch relativ jung, ja. jetzt bin ich noch gesund, das kann ich mitnehmen, was später kommt, weiß ich nicht, wenn mir keiner die Sicherheit geben möchte fürs Alter, dann sage ich LMA. Ich mache jetzt mein Ding und was danach kommt, ist mir scheißegal. Da muss sich dann der Staat eben irgendwie drum kümmern, dass er die ganzen Menschen, ähm, denen er ja jetzt schon gesagt hat, ihr werdet alle nicht davon leben können, ja, dass er sich irgendwie drum kümmern wird müssen. Also man muss sich ja dann später um diese, diese Menschen kümmern. Und je früher das ganze System zusammenbricht, desto besser. Je früher das System zusammenbricht, desto besser, desto früher wird vielleicht irgendjemand auf die Idee kommen, dass man da was ändern muss und nicht einfach nur sagen kann, ja, sorgt man irgendwie privat vor, jeder für sich, das ist halt eben Kapitalismus, ne? jeder schön für sich und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Nein, es ist die Aufgabe des Staates, der Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass wir alle in gewisser Weise abgesichert sind und da muss ja eben die Politik ihre Arbeit machen, verdammt nochmal. Es kann nicht sein, dass halt 20 Jahre lang nichts passiert. Und das wird noch einen riesen Knall geben, da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich werden die Politiker von heute sagen, nach mir, die sind Flut. Das machen sie ja schon größtenteils, ja, sonst hätten sie sich ja schon längst drum gekümmert. Wir wissen, ähm, es wird sowieso dieses Jahr dann wieder Veränderungen geben, größere Veränderungen. So what? Den, die jetzt an der Macht sind, kann es ja egal sein. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn da ähm, ja, die Leute sich besinnen und sagen, okay, wir werfen nicht irgendwelchen Banken unser Geld in Rachen. Wir hauen es jetzt raus. Lass uns das Geld jetzt raushauen dann haben wir auch was davon. Wir ackern ja schließlich lange genug dafür. Und dann sollen die Politiker verdammt noch mal ihren Job machen. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Sichert ihr euch privat ab? Also ich habe tatsächlich vor über zehn Jahren auch mit Riester angefangen. So ein Bullshit, da haben mir dann Freunde erzählt, die in der Finanzbranche arbeiten im Versicherungswesen. Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht riestern. Das ist der größte Schwachsinn, den du machen kannst. Gerade als einzelne Person ohne Familie, ohne Kinder. Macht ihr sowas? Resetet ihr? Legt ihr euer Geld in Aktien ein? Habt ihr dann einfach nur Hoffnung, dass ihr dann später wirklich was davon habt? Weil, ich, wie gesagt, ich habe noch über 30 Jahre, ihr habt vielleicht auch noch 30, 40 Jahre. Was gibt euch dann da Sicherheit? Oder sagt ihr auch, so wie ich, scheiß drauf, das bisschen Geld, was ich habe, das möchte ich jetzt auf den Kopf hauen, jetzt habe ich was davon. Wer weiß, was das in 30, 40 Jahren wert ist. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.